Willkommen Leute, mein Name ist Herr Theon, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Skywars Challenges. Ähm, eigentlich wurde ja versprochen, dass als nächstes die No English Word Challenge kommt. Ähm, aber da es ein paar auf gewisse Probleme mit meinem Aufnahmepartner gab ähm, und ich ein bisschen was um die Ohren habe, muss ich jetzt leider eine Folge alleine aufnehmen, das tut mir ein bisschen leid. Ähm, aber das wird nachgeholt, keine Angst. Ja, heute spielen wir die Animal Crossing Shader Challenge. Ganz leicht. Ich gehe mal jetzt kurz in mein Shader-Menü. Shaders. Und holen wir mal den Animal Crossing Shader rein. Oh Gott. Ja, ihr seht schon richtig. Diese Welt ist rund. Sehr rund. Und so muss ich jetzt spielen. Eine Runde ist. Alter, ich finde ja nicht mal die Shaderwand, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ja, ich. Es wird schwer. Ich werde drei Runden spielen und versuchen, mindestens eine zu gewinnen. Ähm. Ja, wir sehen uns gleich. Ja, Leute, das sind wir jetzt in der Runde auf der Map China. Ähm. Ja, ich spiele mit dem Enderman-Kit, weil ich damit einfach schnell die Gegner klatschen kann. Also hoffe ich zumindest. Oh, da wäre ich fast runtergelaufen, Mann. Alter, das ist so krank. Aber es ist lustig. Oh. oh. Okay, nice. Gutes Equip, das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall zum Gegner gehen. Ähm, ich werde mal nicht die Mittel holen. Weil mein Ziel ist es, zumindest Kills zu machen, weil... Wie soll das wirklich sein mit diesem Shader? Oh, ich hab so Schiss. Ui! Ach du Scheiße. Ich würde sicherheitshalber... Ah, ich glaube, er hat kein Schwert. Okay, er wirft zu viel vorweg. Okay, nice, er ist down. Alter, ich habe einen Kill gemacht. Uh, nice. Alter, wie soll das gehen? Boah, ey, diese Runde zu gewinnen wird so scheiße schwer. Ey, guck mal, ich baue die Böcke alleine weg, sieht man da hinten. Ich will nicht mehr. Hier war schon wer... Ein Wassereimer. Jo, okay. Ähm, soviel zum Thema Runde. Ich glaube, ich werde die wirklich verlieren. Okay, ich schärfe eins. Boah, so. oh, mein Schwert ist aber auch. Okay, es geht. Ich glaube, das repariert sich automatisch. Kann es sein, dass die Schwerter sich automatisch reparieren? Ich kann ja nicht mehr hochstecken, richtig. Wie will ich da. Okay, ich habe einen Kill gemacht. Ich schreibe mich gerade, wie will ich einen Kill machen, wenn ich schon einen gemacht habe. Aber wie will man so cammen? Oh, yo. Oh, yo. Ah, fuck. Okay, anderthalb Herzen. Oh, yo, das war krass. Das war eine schöne Runde. Ein Kill und Tastenkill. Naja, okay. Oh, sorry für die Spice. Das liegt am Shader. Das ist ein kleiner Bug. Ähm, naja. Dann noch eine Runde. Noch zwei Runden. Und ja, wir sehen uns gleich. So, Leute, dann sind wir auch in der zweiten Runde wieder auf der Map China. Ähm, das ist zurzeit eine der wenigen Maps, die gerade irgendwie frei sind auf Komme. Ähm, naja. das ist das anstrengend. Ey, dieser Shader, der tut irgendwie, Der hat der hat was, das irgendwie ein bisschen weh tut, wenn man es zu lange Oh, nice. Gutes Equip. Ähm. So, dann mache ich mir schnell eine Hose. Äh, nee, Schuhe meine ich, sorry. Äh. Ich finde die Diamanten so geil. Ähm, So, perfekt. Dann habe ich auch meinen Potion und eine Enderperle. Ja, mit der Enderperle zu werfen ist auch halber Selbstmord. Ja, mit der Enderperle zu werfen ist auch halber Selbstmord. Traurig, aber wahr. Ja. Ja. <lacht> Ja, soviel zum Thema Enderperle. Ähm, ja, das war die zweite Runde und die dritte Runde kommt wie geschwind. Bis gleich! So, dann sind wir jetzt auch in der letzten Runde auf der Map Valera. Ähm, und diesmal sogar mit dem Crafter-Kit, weil ich, ja, nicht die ganze Zeit sterben will. Und auch nicht nur mit Enderperlen verkacken möchte. Ja, soviel zum Thema dazu. Äh, uh, okay. Gutes Equip eigentlich dafür, dass es Starters chestet. Ich habe eigentlich schon besseres Equip als ein Tank. Ähm, uh, dann mach ich mir jetzt schnell ein Und, ja. Und werden jetzt Gegner gerackt. <lacht> Guter der, der hat irgendwas. Egal. Okay, dann. Ach, du scheiße Schutzbasis zu Ende. Ich hoffe, ich will, ich will, Hauptsache, okay, Hauptsache, ich bin nicht First Death. Alter, ich finde Shader so geil. Hä, huh. hey, wo ist der? Der ist oben. kill gemacht. Kill gemacht. Kill gemacht. Alter. <lacht> oh, yo, Ist da drüben? Ben? Ich glaub nicht. Ich gehe mal darüber hin. Alter, ich habe einen Kill gemacht. Hey, zwei Kills in der Reihe unten. Das ist traurig, aber ich spiele so einem Shader, das ist was anderes. Alles das okay. überhaupt wer? Nee. Nice. Gutes Equip? Nee. Naja. Nicht so. Ähm. Naja. Aber ich hab Potions. Das ist gut. Ähm, Blöcke, Kompass. muss so kurz Inventar sortieren. Also, zwei. Das. Das pack ich mal auf zwei. Das auf drei. Zack, zack, zack. Oh, jo. Ich zitter so. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube eher nicht, aber trotzdem, ich zitter. Ich zitter einfach nur, weil das, das ist Lavaeimer. Der könnte mir vielleicht in gewissen Situationen den Arsch retten. Ich spiel mit, ich spiel mit einem Animal Crossing-Shader und will mit Lavaeimer spielen. Ich, ich, ich bin auch ein Trottel. Ach, egal. Ich werde das schaffen. Ich hab wirklich Angst hier runter zu springen. Okay, der ist rübergegangen. Nee, der ist da hoch. Safe, der ist da hoch. Das geht schneller. Machen die ein Team? Nee. Ich schon sagen, als ob die jetzt Team. Nee, ja, ich glaube, der ist rübergegangen. Oh, da ist, oh, ist ein Enchanter. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt macht, aber Herthion macht sich jetzt erstmal ein schönes Knockback-Schwert. Oh, denn der liebe Herthion hat nämlich, glaube ich, genug, hoffentlich genug XP-Wattles. Nein, habe ich nicht. Na ja, gut, das war's es noch jetzt. aber oh, ich kann, nicht mit kann ich den mitnehmen. Ich habe nicht, hab nicht mal genug, um den mitzunehmen. Alter. Oh, yo. Scheiße. Das war... Das war krass. Okay, der hat mich echt überrascht. Respekt. Soll ich noch eine Runde... Ich glaube, ich hänge noch eine Runde hinter, weil die Folge sonst echt verdammt kurz ist. Okay, Leute, ich hänge doch noch eine vierte Runde hinter. Ähm, ja, wir sehen uns gleich. So, Leute, sind wir jetzt wirklich in der letzten Runde auf der Map Summertime. Ähm, 24 Spieler. Ich glaube, das wird etwas cool. Weil ich meine, viele Gegner, viele coole Gegner... Ähm, um, und direkt, warte, ich glaube, dia ist besser, oder? Ja, das ist es. Dann ein, ein Dia-Schwert. Mal kurz die Dias abbauen. Ich fände gerade auf, ich muss die was mit take to pack umpixeln, denn ich sehe, die Dias sind normal. Ah, die alten sind irgendwie lila, das ist ein bisschen sinnlos. Ich hab keine Ahnung. Das ist das Problem. Boah. Alter, das ist der Shader. Ich finde das so krank. Wow. Schade, hat das jetzt genau viel, sehr viel. Double Kill. Halbes Herz. Und zwei ender Alter, what the fuck? Was geht hier ab in dieser Runde? Alter. Schärfe Schwert. Und der kommt der Abstauben. Oh fuck. Alter, aber das war eine, das war krass. Mit, mit so einem Schradern Double-Kill zu machen, ist schon krass. Boah, dieses Licht. Okay, das nervt ein bisschen. Egal, die Folge ist ja jetzt zu Ich werde ihn danach eh nie wieder nutzen. Naja, okay, dann mache ich jetzt ein Ab und wir sehen uns gleich. Ja, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge Skywars Challenges.